Wie gut sind eigentlich die Takedown-Modelle von Nike und Adidas? Lohnt es sich hier Geld zu sparen oder sollte man lieber zu den Elite- oder Plus-Varianten zurückgreifen? Das wollen wir heute klären, um zu schauen, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den Takedown-Modellen und den Elite-Modellen. Lohnt es sich hier das preis leistungs mal genauer anzuschauen? Und was unsere Tipps sind, das erfährt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei und... erkennen können, Leute, habe ich in der letzten Zeit auch viele Takedown-Modelle getestet, beispielsweise den Adidas X19.3, den Nike Vapor Academy oder auch den Predator 20.3, einfach mal zu so gucken, wie groß ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Top-Modellen und den Takedown-Modellen und habe auch gucken wollen, ob es sich tatsächlich lohnt, die Takedown-Modelle zu spielen, weil ich da tatsächlich ehrlich gesagt relativ skeptisch bin, da ich eigentlich immer mit den Elite-Varianten teste und auch spiele. Dennoch muss ich sagen, hier gibt es tatsächlich auch sehr positive Erfahrungen, das möchte ich euch heute näher bringen. Außerdem gibt es auch noch Tipps, was beim Kaufen Fußballschuhen sinnvoll ist, um beispielsweise auch Geld zu sparen. Wir starten mal mit zum Beispiel dem Nike Vapor 13, den haben wir auch extrem lange getestet, einfach um zu gucken, wie ist auch die Langzeitperformance in diesem Fußballschuh. Und dieser Fußballschuh hat meiner Meinung nach sogar, was das Thema Ballgefühl angeht, ein relativ gutes Ergebnis verdient, man muss bei allen drei Modellen, die wir heute quasi getestet haben, festhalten und auch beachten, dass es definitiv einen großen Unterschied zwischen Elite-Varianten gibt. Vor allem auch das Obermaterial ist bei den Takedown-Modellen grundsätzlich etwas dicker als beispielsweise bei den Elite-Modellen. Da ist das Ballgefühl nochmal direkter und auch softer. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich beispielsweise im Vapor auch ein sehr gutes Ballgefühl hatte. hatte jetzt keine negativen Erfahrungen, was das Thema angeht. Auch der Lockdown, muss ich sagen, war sehr gut. Wir haben hier glücklicherweise eine Schnürung. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil bei Takedown-Modellen, dass man einfach nochmal die Schnürung anpassen kann, quasi auf den eigenen Fußtyp. Deshalb muss ich tatsächlich sagen, dass der Nike Vapor 13 beispielsweise bei dem Thema Touch und Ballgefühl eine gute Figur gemacht hat. Bei Adidas haben wir, wie gesagt, zwei Laceless-Fußballschuhe, einmal den Predator 20.3 und den X19.3. Sprich, am Fußballschuh befindet sich keine Schnürung. Das ist quasi ein Extremfall von den Takedown-Modellen, weil ich, was das Thema Laceless-Fußballschuh angeht, immer sage, die Fußballschuhe, wenn man einen neuen Schuh anprobiert, quasi eine Laces-Variante, sollte man den Schuh vorher anprobieren, einfach weil man nicht weiß, ob der Fuß, Fußballschuh quasi zu so deinem Fußtyp passt und dann hat man wirklich einen guten Lockdown. So ist es auch bei der Elite-Variante. Äh, so hatte ich zum Beispiel beim Adidas Predator 20.3 durch die relativ flexible Socke leichte Probleme, was das Thema Lockdown angeht. Vor allem wenn man springt oder nach oben geht, bin ich hier leicht gerutscht. Dabei hatte ich beim X beispielsweise gar keine Probleme, weil der X einfach besser zu meinem Fußtyp passt. Da haben wir auch schon extra Video für euch gemacht, einfach zu zeigen, beispielsweise, welcher an Anders Fußballschuh passt denn zu deinem Fuß. Könnt ihr gerne mal abchecken. Beispielsweise bei mir, wie gesagt, der X. Der X hat einen sehr guten Lockdown für meinen Fußtyp. Der Socke unterstützt hier sehr, sehr gut. Man rutscht nicht im Fußballschuh, hat aber auch genügend Platz für mittlere Füße. Beim Andreas wieder wie gesagt, bei mir leicht die Socke, ein bisschen zu lose. Deshalb bin ich etwas gerutscht. Ansonsten am Vorderfuß- und Mittelfußbereich wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Das gleiche gilt auch für das Ballgefühl. Wir haben jetzt hier nicht das dünnste Obermaterial. Vor allem beim X ist ein großer Unterschied zum Elite-Schuh vorhanden, was das Thema Ballgefühl angeht. Genauso wie beim Predator 20.3 haben wir kein Demon Skin. Das kennt ihr auch schon aus unserem Review, sondern Demon Scale Obermaterial. Sprich, das sind hier Grip-Punkte auf dem Obermaterial. Tatsächlich auch einen sehr guten Grip, aber auch nicht wirklich zu vergleichen. Mit den Elite-Fußballschuhen, mit dem Demon skin Obermaterial. Aber ansonsten, wenn man den Preisunterschied wirklich hier nochmal betrachtet, tatsächlich kein schlechtes Ergebnis. Vor allem für Spieler, die natürlich noch am wachsen sind, sprich aus den Fußballschuhen rauswachsen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch mal auf solche Fußballschuhe zurückzugreifen. Allgemein kann man hier einen Vergleich ziehen, beispielsweise zwischen einem normalen Auto und einem Sportwagen. Auch mit einem normalen Auto kommt man ans Ziel. Mit dem Sportwagen hat man natürlich etwas mehr Spaß. So ist es auch im Vergleich Takedown versus Elite Modelle, zumindest meiner Meinung nach. Hier gibt es auf jeden Fall aufgrund des preis leistungs immer noch ein Guts-Ergebnis, aber wenn man wirklich nochmal mehr Performance möchte, greift man natürlich eher auf die Elite-Schuhe zurück. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich sehr skeptisch war, für mich tatsächlich auch eine Überraschung. Es hängt natürlich auch immer mit dem Spieler zusammen. Der beste Fußballschuh hilft auch nicht dem Spieler, der nicht wirklich was am Ball kann. Deshalb auch mit den Take-Down-Modell kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut Fußball spielen. Das steht außer Frage. Deswegen jetzt natürlich mal die Frage an euch. Spielt ihr eher takedown down modelle oder greift ihr lieber auf die Elite-Varianten? Für all diejenigen, die eher auf die Elite-Variante zurückgreifen, hier mal eine sehr, sehr interessante Info und zwar bei uns im Online-Shop. Bei sportzeithausen.de findet ihr natürlich auch mal in der Beschreibung. Hier gibt es auch noch beispielsweise ein Adidas X 18.1, sprich das Vorgängermodell zum Adidas X, das auch nochmal stark reduziert ist. Sprich, wer jetzt nochmal Elite-Schuhe haben möchte, aber nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei. Auch quasi der Puma Future 5.1 gibt es bei uns stark reduziert, teilweise schon ab 99 Euro. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, Link in der Beschreibung für all diejenigen, die doch lieber Elite spielen, aber nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen schaut gerne mal vorbei. Das war es dann auch schon jetzt zum heutigen Video. Falls ihr Fragen habt oder auch Wünsche fürs nächste Video gerne mal in den Kommentaren da lassen. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt sportlich und